Philipp Les, herzlichen Glückwunsch zum Sieg 11 zu 8 nach einem sehr hitzigen Spiel, das hin und her ging. In der ersten Halbzeit ging es mit einem Zähler im Rückstand in die Kabine. Wie erklärst du es dir, dass es so lange gedauert hat, bis der TSV irgendwann mal die Führung übernommen hat? Ja, grundsätzlich muss man mal sehen, wer auch gegenübersteht. Ne? Ich denke, ein Team mit sehr vielen Brasilianern, man hat es auch im Spiel gesehen, sehr dynamisch, sehr gut am Ball. Das ist nicht irgendeine Mannschaft, das ist auch eine Mannschaft, die um die deutsche Meisterschaft spielt. Ähm, trotz allem glaube ich, dass wir Mentalität gezeigt haben, darauf kommt es an. Natürlich hier der eine oder andere Fehler, auch bei mir vielleicht das erste Tor, wo man halten kann. Aber umso mehr sieht man, dass wir eine Einheit sind und das Spiel dann gedreht haben. Du hast ja einige hinten auch für die Jungs rausgefangen, äh, nicht zuletzt dieser Strafstoß. Pusht schon nochmal, oder? Ja natürlich, aber für mich persönlich war es ein sehr komisches Spiel. Äh, mit so viel Gegentor kann ich nicht zufrieden sein, auch wenn ich die eine oder andere Aktion hatte. Aber natürlich, wenn man der Mannschaft helfen kann, freut man sich. Aller Voraussicht nach geht es jetzt nochmal nach Hamburg zum dritten Mal in dieser Saison gegen die Wacker Eagles im Viertelfinale. Man hat jetzt in der Rückrunde gegen alle Mannschaften gewonnen, beziehungsweise gegen ähm, Hamburg das Unentschieden geholt. Ein Zeichen auf jeden Fall. Wie siehst du es mit dem Viertelfinale? Worauf dürfen sich die Fans freuen? Ja, ich meine, wir spielen Playoffs, Hin- und Rückspiel, Playoffs und Playoffs, da kann alles passieren. Deswegen müssen wir 100% fokussiert arbeiten, 100% ins Spiel gehen und dann äh, hoffe ich, dass wir dann den Einzug ins Halbfinale schaffen. Jetzt noch eins, ähm, die Fans, die hier dabei waren, heute waren eine mega Stimmung. Wie hast du das Ganze auf dem Feld wahrgenommen? Ja, mega. Ich habe mein eigenes Wort nicht verstanden, ja, ist dann für mich auch schwierig mit Anweisungen, aber das ist Werbung für den Futsalsport. Ich glaube, das Spielniveau war sehr, sehr hoch. Die Stimmung war Wahnsinn. Ähm, Gänsehautfeeling, so macht das Spaß. Und hoffentlich macht es dann auch in Hamburg und im vierten Mal Rückspiel hier in Weimdorf wieder Spaß. Danke, Philipp Less. Nee, vielen Dank. Ciao, ciao. Josip Cazic, herzlichen Glückwunsch. Zum Sieg 11 zu 8 ging es aus. Als Kapitän, wie siehst du die Leistung von deiner Mannschaft? Es waren viele Tore auf unserer Seite, aber auch gegen uns. Ah, vielen Dank. Äh, war so ein gutes Spiel. Äh, wir haben so ein paar Sachen in der Kabine angesprochen und äh, durch das Spiel wir haben wir äh, das gehalten. Und äh, wir haben wieder gezeigt, wenn wir äh, hinter äh, zwei Tore kriegen, dass wir können wieder zurückkommen können. Äh, das war wichtig. Äh, für mich war ganz, ganz wichtig, dass wir haben wieder Charakter gezeigt haben. Äh, wir kennen unsere Gegner. Die sind sehr, sehr stark. In meiner Meinung eine der besten Mannschaften in der äh, Bundesliga. Und äh, Gott sei Dank äh, haben wir äh, auf Ende gewonnen, aber es war ein sehr, sehr geiles Spiel mit äh, vielen Toren. Ich, ich glaube, dass Fans äh, Fans äh, einfach äh, ins Spiel genießen konnten. Im Gegenzug äh, zur, ähm, zur Hinrunde hat man in der Rückspielrunde dann nur zwei Punkte liegen lassen. Mit welcher Motivation geht man dann in die Playoffs? Äh, wir haben große Motivation. Äh, wir haben wieder gezeigt jetzt Rückrunde, dass wir nur äh, in Hamburg äh, zwei, was hast du gesagt, zwei Punkte äh, verlassen. Äh, da, dieses Spiel tut mir weh. Äh, bis äh, letzte 20 Sekunden haben wir geführt und dann auf Ende, ich habe Tor gemacht. Okay, wir haben uns äh, drei, 360 Grad äh, umdrehen und wir haben uns konzentriert auf äh, letzte paar Spiele. Und haben wir wieder gezeigt, dass wir äh, stark sind, dass wir ein Team sind. Und freut mich so, mit einer Mannschaft in die Playoffs zu gehen. Und ich glaube an uns. Und äh, jeder äh, in meiner Mannschaft muss, muss äh, miteinander glauben, äh, was wir trainieren, was wir äh, bis jetzt gemacht haben. Und äh, wir sind sehr, sehr heiß in den Playoffs. Wir können nicht äh, abwarten, dass Playoffs kommen. Und ich glaube mit so einem Engagement. Dass wir können äh, wieder äh, die Titel äh, in Walledorf holen. Jetzt noch eine Frage ganz am Schluss. Da gab es eine kleine Streiterei zwischen dir und Philipp less äh, Ein Missverständnis, wie sich dann später herausgestellt hat, konnte ihr da wieder alles klären. Natürlich. Äh, wir, wir, wir haben schon äh, nur ein paar Sekunden gesprochen. Das war sehr große Missverständnis. Äh, tut mir leid, dass so was äh, passiert ist. Ich ich äh, das war ein bisschen mein Fehler. Ich habe äh, was gesagt, aber nichts zu ihm. Aber trotzdem, äh, wir, wir waren heiß. Und äh, in so einem Spiel äh, muss man äh, heiß sein. Und äh, wir haben ein Tor gekriegt. Und das tut weh, dass wir haben, äh, gestritten haben. Aber das war nur ein Missverständnis. Und äh, wir kommen natürlich klar. Äh, ich kann nicht abwarten, jetzt äh, mit Pless zusammen ein Bier zu trinken. Dann wollen wir da nicht stören und wir hoffen, dass ihr heiß bleibt, auch für die Playoffs. Vielen Dank, Josef Sasic. Dank. Danke. Jetzt bei mir der sportliche Leiter des TSV Weimdorf, Manuel P.H. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. 11 zu 8 ging es aus. Wie bewertest du das Spiel? Also das Spiel war ein sehr interessantes Spiel. Wir hatten, am Anfang, äh, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, in den ersten fünf Minuten äh, das Spiel zu machen, aber wir sind nicht richtig ins Spiel reingekommen. Dadurch sind wir ein bisschen in, die, in den Rückstand geraten und, äh, ja, und haben dann immer wieder versucht, äh, das aufzuholen. Was uns ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, zweimal gut gelungen ist und dementsprechend dann auch dem, das Spiel auch drehen zu können. Ja. Es ging hin und her. Philipp hat jetzt vorher gesagt, mit acht Toren, Gegentoren ist er nicht zufrieden. Ähm, für, die für die Zuschauer war es ein heißes Spiel, auf der Bank auch. Hättest du dir so eine Würze auch aus sportlicher Sicht gewünscht oder hättest du gesagt, da hätte es auch das ein oder andere Gegentor weniger sein können? Ja, ich meine für die Zuschauer ist das immer ein tolles Spiel. Also solche Spiele, dafür kommen die, die Zuschauer auch in die Halle. Äh, ich meine, ein bisschen weniger Würze wäre gut gewesen. Das heißt, wenn wir das Spiel hätten von vornherein so gestaltet, wie wir uns vorgenommen haben. Aber so ist es halt im Futsal. Ja, das kann man nicht so ganz vorherbestimmen. Jetzt geht es weiter. Die wacker Eagles stehen auf dem Programm. Gegen die hat man in Hamburg schon einmal in dieser Saison verloren. Da gab es aber noch eine andere Mannschaft. In der Rückrunde hat der TSV Weimdorf irgendwie nochmal das Feld von hinten, also von Platz 3 nochmal aufgerollt und hat gezeigt, dass sie auch gegen die vorderen punkten können. Wie siehst du jetzt das Spiel in Hamburg, das nächste Spiel bei den Wacker Igels? Okay, ich meine, in den Playoffs das ist es wieder eine ganz andere Situation. Ich meine, dafür äh, arbeiten wir auch äh, das ganze Jahr oder die ganze Saison, um uns dafür zu qualifizieren, was uns ja relativ frühzeitig gelungen ist. Also ab jetzt ist jedes Spiel ein Finalspiel und da freuen wir uns alle drauf. Und äh, ich freue mich auch auf Wacker. Ich habe kein Problem mit Wacker. Wir freuen uns auch und wir haben auch kein Problem mit Wacker. Und dann sehen wir uns in Hamburg wieder. Dankeschön, Mario P.H. Danke. Jetzt ist bei mir der Teammanager Hassan Lamari. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es ging hin und her. Ein spannendes Spiel für die Zuschauer. Wie viel Spannung hast du erwartet? Wie viel Spannung hast du dir gewünscht? Also, zunächst einmal danke. War glaube ich, äh, ganz große Werbung für unseren Futsalsport von beiden Mannschaften. Ähm, ich denke letzten Endes ein bisschen äh, war das Glück auf unserer Seite, vielleicht auch ein Stück weit verdienter, aber im Großen und Ganzen denke ich, war das ein Spiel, wo denke ich, ganz Deutschland äh, stolz drauf sein kann, dass es so zwei Mannschaften in der Liga hat. Jetzt war es das letzte Spiel vor den Playoffs, jetzt geht es zu den Wacker Eagles. Es hieß jetzt schon ähm, bei den anderen Interviewpartnern alle sind heiß drauf. Ich denke mal, du bist auch heiß drauf. Hat man Angst vor dem Wacker, Igis? Ähm, Angst. Angst ist das falsche Wort. Ähm, Respekt vor jeder Mannschaft, gegen die wir spielen, aber Angst ist das äh, falsche Wort. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, ähm, dann braucht uns da auch nicht bange sein vor Wacker. Jetzt äh, war hier richtig Stimmung in der Halle. Was möchtest du mal als Teammanager im Namen des ganzen Teams an die Fans loswerden? Es ist echt der Wahnsinn. Wir hatten etliche Spiele ohne Fans, egal ob auswärts oder hier. Seitdem wir ein paar Fans in der Halle haben, war es wieder Gänsehaut. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Sobald der Schiedsrichter anpfeift, die Stimmung, die Leute, das Herzblut von jedem. Auch von den hohensteiner Fans heute. Einzigartig. Ist einzigartig. Also jeder, der noch nicht bei einem Futsalspiel war, ihr seid recht herzlich eingeladen. Und das nächste wird dann das Viertelfinal-Rückspiel sein, das man hier in der Spechtfekale verfolgen kann. Und da sehen wir dich dann hoffentlich danach auch wieder. Vielen Dank, Hassan Lamari. Danke auch, schönen Abend.